Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund also, das etwas, man... den laufenden Stammtisch. Genau. Ähm, Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das im Nachgang vielleicht dann noch mal irgendwie gerade zu ziehen, dass es einheitlich ist. Das ist eigentlich alles. Ja, also kenne ich nicht, weil ich halt schon mein ganzes Leben lang Photoshop benutze. Ich kriege immer wieder gesagt, äh, ja, ich gehe mal einen Font suchen oder ich gehe mal eine Schriftart suchen. Wenn ihr es schafft mit der Schriftart Arial. 18 verschiedene Versionen eures um Texas darzustellen dann versteht ihr ja langsam was schrifthaft keiner. Super spannend. Ich war, es war total schön, auch irgendwie mal andere YouTuber in Leipzig kennenzulernen. Oder Leute, die sich dafür interessieren. Ich war mit den Thumbnails auch nochmal ein schöner Input. Was ich vielleicht in meinem YouTube-Kanal umsetzen könnte. Vielleicht. <lacht> ja, was nimmst du heute mit? Ähm, Thumbnails, neue Telefonnummern, neue spannende Leute. Und äh, hoffentlich den Termin fürs nächste Mal. So, hier bin ich in der internet video -Ecke. Und was schaut ihr zwei euch gerade an? Äh, was äh, ihren Kanal was tatsächlich. Ihr analysiert quasi direkt die Thumbnails ja. mit dem Wissen, was ihr aus dem Workshop gekriegt genau. habt. Ja, richtig. Praktische Anwendung, Was Tom gemacht hat, das ist äh, wow, klasse. Empfehlenswert, ja. total. Ja, sehr gut, und auch äh, Roberts Beiträge ja. und Antworten auf all meine Fragen und alle anderen Fragen sehr gut. Ja, aber interessant. Eine Menge Einblicke. Das waren super nette Leute, total kompetent und ich möchte auf jeden Fall wiederkommen. Wir haben ja ein bisschen das Input von heute, da sind wir nicht. Fragen, die vor dem Workshop schon existiert haben und auch die Fragen, die jetzt noch offen sind. Und da haben wir zum Beispiel, wie sollte man YouTube-Videos bewerben, zum Beispiel Google Adwords, Möglichkeit für Cross-Promotion, auf videos wie fügt man das eigentlich ein, OBS-Einstellungen für Desktop-Aufnahmen und Webinare. Also ihr seht viele, viele Fragen, die wir auch in Zukunft behandeln werden, aber das hier, das hier ist der Grund, warum wir den Stammtisch machen für eure Fragen, für das, was ihr tatsächlich wissen wollt.